Bevor ich meine Heimat Albernia verlassen und mich aufmachen sollte, um auf ganz Dere von Efforts Größe zu verkünden, ließ mir der hochgeweihte Graustein die Ehre zu kommen, die heilige Streiterin unseres Herrn, die Drachenschildkröte Lata zu besuchen. Er führte mich bis an den Eingang zu ihrer Kaverne, wo sie majestätisch und schön im weißen Sand auf mich wartete. Ich näherte mich der Heiligen so langsam und andächtig, wie es mir nur möglich war. Sie war gewaltig mit einem mächtigen Horn kam auf ihrem Haupt friedlichen und wissenden Augen und ihrem mächtigen Kiefer, der jeden Feind der Unergründlichen zum Verhängnis werden würde. Noch während ich mich verbeugte, fiel mein Blick auf die tiefen Furchen und Narben, die etwas gigantisches in ihrem Panzer geschlagen haben musste, und ich fragte mich, welch ein Wesen dazu imstande wäre. Ich hatte den Gedanken noch nicht vollendet, da wurde mein Geist von unfassbaren Bildern geflutet, Dunkle Greifarme reckten sich mir aus den tiefsten Schlünden entgegen. Sie zogen mich in die nachtschwarze Tiefe. Ein Schlund, dessen Wände gespickt waren mit Reißzähnen, bohrten sich in mein Fleisch und rissen Stücke heraus. Er befand mich im Angesicht, in Angesicht mit einem Grauen in dessen dessen blutunterlaufenden Augen nichts anderes als die niederhördische Lust am Zerreißen lag. Doch ich wusste, dass ich in diesem Übel im Kampf trotzen musste, trotzen würde, denn wenn ich versagte, würde es mit meiner noch tausend weiteren Seelen mich in den Abgrund reißen. Und dann kehrte der Frieden in mein Geist zurück. Und wo ich zuvor andächtige Bewunderung für Later empfunden hatte, fühlte ich nun tiefe Verbundenheit und Geborgenheit. Und da wusste ich, welche Worte ich in der Fremde finden müsste, um die Ungläubigen und Zweifler von Efforts Größe, seiner Macht und seiner Liebe zu uns Menschen zu überzeugen. Die Effortgeweihte geweihte und Missionarin Evernora von Betana, Neuzeitlich. Naja, die Scheiße scheint anzufangen. Ich befürchte, wir sollten unsere Beine in die Hände nehmen. Wir müssen auf jeden Fall näher heran. Diese Gebäude könnten uns ein wenig Deckung verschaffen, denn ich brauche leider Zeit. Fünf Minuten etwa. Nun, dann sollten wir Gebäude voll auskundschaften. Ob sie dort nicht auch irgendwelche Hallungen rumtreiben. Ja, davon ist auszugehen. Ich kann das von hier aus nicht so richtig sehen. Aber vielleicht, wenn wir uns von der linken Seite anpirschen? Nun, das scheint mir links wie rechts der gleiche Weg zu sein. Also, wenn ihr links bevorzugt, gerne. Naja, so. Da müssten wir schon näher ran. Äh, die haben das habt ihr nicht entfernt? Fernglas? aber sicher. Aber ich denke, haben wir von hier aus eine direktere Sichtlinie? Sind wir auf einer erhöhten Position? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir wollen uns ja verstecken. Ja, aber die sind auf einer erhöhten Position. Genau, also das ist normalerweise alles recht flach um euch herum. Keine Bäume, nur wenige Gräser, die aber auch tot sind. Und die sind leicht erhöht. Ganz leicht. Vor allem dann der Stand selbst. Das ist nochmal so ein kleiner Vulkankrater nach oben. Das Gebäude selbst ist vielleicht 2 Meter, 3 Meter. Also es ist nicht wirklich viel höher, vor allem auf 10 Kilometer nicht. Okay, sofern also denn eine Sichtlinie bestellt, hätte sich Diamantes auch äh, kurzzeitig, äh, während die anderen geplant besprochen haben, mit dem Fernrohr hingesetzt und äh, mit äh, seiner angelegten Abalone äh, und dem äh, Fernrohr dort drauf äh, mal die Gebäude beobachtet. Das ist natürlich viel zu weit, um irgendwas zu äh, treffen, aber dennoch kann Diamantes als gut äh, einge ja, als Geschützmeister, als jemand, der geschult ist, Leute aus weiten Entfernungen zu erkennen, äh, sicher ausmachen, wie viele da ungefähr sein sollen, ob es ein, zwei Dutzend sind. Ich nochmal, das ist eine du hast dein richtig. Fernglas auf der Abalone ne? äh, richtig, ich habe mein Fernglas auf der Abalone Eine Erleichterung von 7. Ansonsten auf 10 km würde ich dir eine schwerness von, äh, jetzt gerade für so ein Ziel, Plus 15 geben. Aber mit einer Leichtung von 7 sollte das machbar sein. Richtig, und vor allem, da ich äh, ein dreckiger Powergamer bin und Meisterhandwerker habe. Ja, gut, das wusste ich auch, aber äh, das musst du ja selbst dann sagen. Richtig, ich packe äh, mir äh, 5 ASP rein, um meinen Wert um 10 zu boosten. 10. Damit habe ich noch eine äh, dennoch nach Schwernis von 8 mit meinem... Und ich würfel mal. Das sind zwölf Punkte. Ja. Ähm, du siehst, dass ähm, ein Charubtoroth-Tempel vorliegend ist. Den hatte die Abel mir sicherlich auch schon irgendwann mal auf eurer Reise beschrieben, als er von diesem grauenhaften Ort berichtet hat. Ähm, der ist verlassen. Die Tempeltore sind offen. Ähm, er ist schummrig beleuchtet, aber es gibt äh, keine äh, Tritte oder so etwas davon, die, oder keine, keine Schatten, die sich da im Inneren bewegen. Du kannst aber sehen, dass ähm, hintere Gebäude, von euch aus gesehen, das ist äh, vielleicht ein bisschen größerer Lagerraum, der ist dunkel. Die Taverne selbst ist beleuchtet und da kannst du auch am, ähm, von euch aus gesehen, hinteren Fenster kannst du Personen erkennen. Vier Stück. Also ich zähle da insgesamt nicht mehr als vier. Scheint sich wohl hm. hinter dem Gebäude zu begeben, dieses Unheiligtum, Tempel oder Pach, wie die es auch immer nennen wollen. Scheint wohl verlassen zu sein. Niemand, der ein und ausgeht. Nun, das ist gut. Seht ihr außer den Gebäuden noch irgendeine andere Deckung, die eventuell noch näher wäre? Oder ist das das Beste, was wir kriegen können? Das ist ziemlich hoch und vor allem, da ich von hier aus alles ziemlich gut einsehen kann, geht uns desto näher wir rangehen, mehr Deckung verloren. Gut, dann sollten wir zusehen, dass wir möglichst unentdeckt an die Gebäude herankommen. Vielleicht sollte wir dann doch von der rechten Seite kommen und den Tempel als minimalen Sichtschutz nehmen. Ich finde, das ist zu weit. Je näher ich an das Ritual herankomme, desto besser. Nun ja, wir haben dann keine Sichtlinie, sieht man es nicht in etwa. Nun, wir könnten zuerst zu diesem Kirchengebäude und uns von dort aus weiter orientieren? Wir könnten uns zumindest dort erst einmal sammeln und vielleicht kann eine gute Diamante hier ja dann auch, wenn ihr das näher dran ist, mir in Erfahrung bringen über die Situation. Das will auf jeden Fall helfen. Vielleicht kann ich ungefähr einen Weg ausmachen, wo wir am wenigsten gesehen werden, aber dafür muss ich mir das näher beschauen, da hat Serpentilio recht. Gut, dann versuchen wir erst einmal die Gebäude zu sichern, um eine Operationsbasis zu haben. Naja, dann äh, reite ich mal nicht mehr auf dem Bären und mit diesen Worten schwingt Rafim seine Beine vom Bären runter. Äh, super, jetzt muss ich auch laufen. Die erscheinen mir auch äh, wie die weisere Entscheidung. Und so könnt ihr selbst, ohne ein weiteres Licht zu werfen, die zehn Meilen in der Dunkelheit über das tote Gras in Richtung des Ritualplatzes stolpern, immer wieder gehen, beben durch die Erde und auch durch die Sphären. Ähm, ihr könnt es spüren, wie es an eurem Geist zieht, als würde eure Seele nach vorne gerissen werden. Und auch wenn ihr nach oben blickt in die sternlose Nacht, dann werdet ihr sehen, dass irgendetwas ganz gewaltig nicht stimmt. Nur eine einzige Hoffnung, die an der Seite von Mendarion klippert, die Harfe in der Hoffnung, dass sie euch hilft gegen einen großen, zehngehörnten Dämon. Es dauert hm, ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden, die ihr leise, äh, leicht gebückt in Richtung der Klippen lauft, bis ihr dann in dem Schatten des Tempels verschwindet und äh, auch von dort aus in die wenigen verdreckten, verdunkelten, vergilbten Fenster reinblicken könnt. Von innen wächst so eine Art Schimmel oder ein paar Algen, die euch ein bisschen die Sicht versperrt, aber es gibt da wohl äh, ja, den typischen äh, Opferaltar mit einer gewaltigen Kröte darauf. Um, also weniger die Statuette der tiefen Töchter, Tochter in menschlicher Gestalt, sondern als Krötenwesenheit. Die Rinnen, die Ablaufrinnen, kleben nicht so sehr von Blut, sondern vor allem von Schleim oder von grünlichem Wasser. Das stinkt widerwärtig. Und äh, ja, wenn ihr dann in dem Schatten des Tempels euch entlang huscht, äh, je weiter ihr in Richtung des äh, Platzes kommt mit den Tavernen, äh, desto weiter kommt ihr auch an die offenen Türen, wo der Gestank um ein vielfältiges Größer wird. Uh, vor allem aber uh, seht ihr jetzt vor euch dann die uh, einigen Meter entfernt, oben auf dem Vulkankrater, die widerliche, groteske Kreatur, die euch uh, so etwas wie den Rücken zugewandt hat, sodass ihre zehn schillernden Hörner uh, euch entgegenragen. Allenthalben muss ich mal jemanden umdrehen und Mendarion, der mit, mit äh, Daumen und Zeigefinger die Nase zugeklemmt sehr angestrengt nach vorne schreitet, mal beim Arm packen und ihm ein bisschen auf die Sprünge helfen, denn... Äh, dem scheint das sehr schwer zu fallen. Na, 11, mit. Ja, ja, ich bin nämlich auch an der Hand. Aber ja, aber das ist aber sehr nett von dir. Mussten wir denn wirklich an diesen sehr schrecklichen Ort hier laufen? Können wir das nicht von der Ferne machen? Der Witt wird die Klack der Hafen schon hier hintragen, Vertraut mir. Ja, ja kurz mir einfach nur nicht auf meinen Arm. Ja. Ich... glücklicherweise glaube ich nicht, dass ich da noch etwas zu geben habe. Du hast nur eine Aufgabe. Konzentriere dich nur darauf. Du spielst die Harfe, wenn wir dir sagen, dass du die Strafe spielen sollst. Alles andere ist erstmal egal. Wir kümmern uns darum. Oh, alles an diesem Instrument sagt mir, dass es dem Mann da nur sein kann, wenn es hier gespielt wird. Ich... wieder eure da ganz... Oh. Was denkt ihr? Wenn ich mich zum Beten zurückziehe, sollte er anfangen, die Harfe zu spielen? Wenn ihr mir ein paar Minuten geben möchtet, Kapitän, ja, ich könnte uns eine Ablenkung verschaffen, was den Dämon dort angeht. Ich müsste nur, Ventilo blickt ein wenig nach links, nach rechts, sch schaut sich um, ohne, es ist irgendwie halb, halb geduckt, auch irgendwie hinter euch, in die Nähe des Wassers kommen. Ich denke, sobald wir die Hafe anfangen zu spielen oder sobald er sie spielt, werden sie wohl auf uns aufmerksam werden. Oder ich, nicht? Ich brauche sicherlich nicht länger, als sie äh, den von euch geplanten, als ihr, um den von euch äh, äh, angesagt, den äh, Sturm heraufzubeschwören. Nun, wie gesagt, ich würde gern zur Westseite der Gebäude. Von da aus solltet die auch ans Wasser herankommen. Wir sind jetzt in etwa da, Frost, ja? Also ich habe eure Token und die aktuelle, genau. Ich ja, habe die ich, okay. Position gezogen. Ähm, ihr steht jetzt nah, Moment, ihr steht jetzt an der Ecke, an der Stelle. Äh, ja, wir, wir, hocken da, wir hocken da, irgendwie hinter und halb an die Wand gelehnt und die ist spät gerade vorne schauen und um die Ecke so in der Richtung dachte ich mir. So Von, ja, genau. so von der, von, der, von der groben räumlichen Vorstellung her. Okay, gut. Nur damit wir nicht, dass wir jetzt noch irgendwie jetzt noch auf dem Weg sind und glauben, wir könnten die Richtung ändern. Naja, dann sollten wir uns jetzt hier rechts halten und... ...naja, irgendwo hier unseren Weg aufschlagen, oder nicht? Vielleicht sollten wir erst mal gucken, ob wir im Gasthaus diese Leute ausschalten können. Ja, ich würde gerne dieses kleine Gebäude dort als Deckung nehmen. Ich verstehe euch. Ich kann euch nicht helfen, aber ich... Äh, ...werde vielleicht hier auf den Nerven geben, wenn ihr euch die Sache annehmen wollt. Naja, wenn wir jetzt hier anfangen zu kämpfen, werden die das da oben mitbekommen. Nun, wir könnten einen Stillezauber wirken. Ihr seid ihr dazu denn noch befähigt? Natürlich. Ich muss euch sagen, zumindest meine Kräfte sind nahezu aufgezehrt. Ich habe noch genau einen, wie würdet ihr sagen, Diamantes, äh, Assimärmel. Hm. Befähig. Naja. Naja, die können uns aber auch sehen, sobald wir uns, glaube ich, von der Ecke wegdrücken. Ah, Diamant ist geben aus dem Weg, ich will selber gucken. Es ist dunkel und sehen Sie beschäftigt aus? Mal Schauen mal in Richtung R äh, Ritualplatz. Die Ritualteilnehmer sehen sehr beschäftigt aus, äh, die letzten Bänder der Matrix zu zerreißen. Die könnt ihr jetzt, wie gesagt, auch alle ohne den Arcanum sehen. Vor allem diejenigen, die keine Magier sind, sind daran ja auch normalerweise nicht gewöhnt. Aber es sieht äh, unnatürlich vertraut aus, äh, als würde man eben ein großes, ja lass nicht, sondern ein großes Netz einfach zerschneiden. Ähm, riesig groß, unnatürlich. Und die sind allesamt auf den Ritualkreis, beziehungsweise Urkraugts, die äh, unsterbliche Leichmutter, verankert. Ähm... Diamant, es konnte im weiteren Verlauf eben auch noch erkennen, während ihr dann die 10 Meilen auf die Taverne zugestratzt seid, dass die Teilnehmer in der Taverne alle an den Fenstern stehen und selbst dabei zuschauen. Also sie sind quasi abgelenkt. Und was ihr auch noch sehen könnt, sind die Menschenopfer, die an Pfählen angebunden sind. 1, 2, 3, 4, 5 Pfähle mit, äh, ja mehr als zehn Menschenopfer, die da vorne angekettet sind. Wenn ich mit meiner Anrufung fertig bin, dann sollten wir zum Ritualplatz stürmen, oder, Rafim? Naja, wie, nicht weil Diamantes, wie viele sind denn da vorne in dem Gebäude? Hast du eine Ahnung? Ja, in dem Gebäude ist niemand außen gegangen. Ich denke, das werden nur die vier Leute sein, die da stehen. Die sind aber auch voll auf das Ritual fokussiert. Also mit einem Stillezauber Zauber werden wir die sehr schnell beseitigen können. Naja, wie lange dauert, dauert nochmal Ritual, -Zunamin? Etwa fünf Minuten. Ich weiß nicht, ob die Sturmlöwen uns unter diesen Umständen erhöhen wird, aber... Nun ja, wann, wenn nicht jetzt, ist die Stunde um die Götter um Hilfe anzurufen. Naja, ich mache mir nur Sorgen. Fünf Minuten ist ganz schön lange. In der Zeit könnten die merken, dass die da nicht mehr an den Fenstern stehen. Ich denke ah. nicht, dass jemand auf einen anfall die in der Taverne geben wird. Das halte ich auch nicht für. Wahrscheinlich, die sehen sehr beschäftigt aus. Und ihr seid ja da. Sollte ich es nicht schaffen, die Anrufung zu vollenden, nun, dann müssen wir unseren Plan eben ändern. Zumal, selbst wenn, äh, wäre ich an, an einem solchen Ritual beteiligt, wäre es mir tatsächlich lieber für den die sich verdrücken. Bis ich kann bereits die kleinste Unachtsamkeit der es äh, ungeahnte Auswirkungen haben. Na ja, da verlasse ich mich auf eure Expertise. Von mir aus können wir die umbringen. Dann aber mir müsstet ihr uns aber hier tarnen oder wie auch immer. Ich denke, wir schleichen rüber. Ich wirke ein Stillezauber Zauber. Und wir gelangen also spätestens dann, werden sie wahrscheinlich auf uns aufmerksam dass etwas im Argen liegt. Und dann müssen wir zuschlagen. Ich denke nicht, dass wir einen Tarnungszauber zum Überqueren des Platzes brauchen. Die das ich war. meinte ich, hier. Ja. Gut, wenn die Stille uns begleitet, dann müssen wir auch nicht wirklich schleichen. Und es ist dunkel. Dann versuchen wir einfach, dass wir möglichst schnell den Platz überqueren. Ja, Was ich denn machen? Wie, wie, wie töten wir die vier Mann? Jeder ein? Lamin nickt. Gut. Ja, Diamantis, nimmt dir ruhig zwei. Ich wollte gerade sagen, eins, zwei, drei. Wer ist der vierte? Oh, ich bin mir sicher, wir bräuchten nur zwei Leute, um die alle vier zu äh, töten, aber gerechte oh. Aufteilung. Außerdem, mir ist ein guter Säbelkämpfer. Oh, ich habe mir vergessen. Der war meinem Kopf irgendwie unter Zauberer abgesteppelt. Nun, ne, tut ihr dies? Ich werde euch nicht zur Last fallen. Ich werde dann äh, sehen, dass Mendarion und die Harfe gut äh, hier aufgestellt sind, äh, falls ihr dies für einen guten Ort befindet. Äh? Ja, ich lasse den Bären bei dir, dann können sie auf euch aufpassen. Er wirft an, an Defizit einen defiziten Blick über die Schulter, er schaudert kurz, sagt aber nichts. Sagt mir, wenn ihr soweit seid, wenn dann können wir uns nur im Pernzeichen verständigen. Ja, sicher doch. Gerade dazu werde ich wohl hoffentlich noch in der Lage sein. Na gut. Ich würde wie gesagt ein Zilentium wirken. Zielobjekt. Sie fragen die Zone um mich herum. Einer Vergrößerung der Reichweite und man wird für Zeit lassen, heißt plus 5 für die feste Variante. Vergrößerung der Reichweite sind plus 5, minus 4 für Zeit lassen, das ist eine plus 1, bleibt eine plus 1, also eine plus 6 Probe auf den Silenzium. Entspannt. Lassen Sie Ich sagte entspannt, nicht erfolgreich. Bitte oh, wie gesagt, jetzt entsteht ein, ein Silentium um uns herum. Äh, äh, Radius 10 Schritt. Also 20 Schritt im Durchmesser. Und ja. Er ist beweglich, also mich als Zielzonen. kann ja, mich mit dem ja. Silentium bewegen. Für eine Spielrunde nur, was ich vorher egal. Während die Jungs dann auf dem Weg sind, würde Serpentilium mal einen Blick in den Tempel hineinwerfen. Und äh, dann äh, Mendarion auf 33 verschiedene Weisen befragen, ob er dies denn für einen guten Ort hält, um die Hafer aufzustellen. Was denkt der Elf sich denn darüber? Den wir stehen hinter vor einem Tempel, richtig? Ja, das ist der Tempel von Chorupteroth. Right. Und kann man da irgendwie aufs Dach oder so? Du Kannst du da aufs Dach? Ja, bestimmt. Right. Und ja. von da aus hat man eine gute Sicht auf den Ritualplatz und mit ein bisschen Glück auch auf das Meer dahinter. Aber die Frage ist, ist das gut, ja oder nein? Also... Welches äh, Gefühl kann, hat der Musikant da? Du, du kannst das. Also das, das Dach ist ja klimmbar, sag ich mal so. Aber das ist natürlich zutiefst unharmonisch. Definiere unharmonisch. Ähm, es ist kein angenehmer Platz für Dario. Ja, Aber die ganze Insel ist kein, also der, ganz, ja. ganz, der ganze Ort ist kein angenehmer Platz ja. für Mendarion. Ist der, ist der Gedanke, auf dem ich gerade sitze. Er will garantiert nicht näher ran, aber der Weg kann er auch nicht. Dann Und, muss was? Mendarion mal eine Selbstbeherrschungsprobe machen. Erschwert um üblen Geruchssinn. Dann um, muss ich tatsächlich. Wie gebe ich meinen Charakter ab? Ach so, geht's, okay. Du kannst du den zweiten aufmachen? Ja, es dauert jetzt ein kleines Sekündchen. Gut, und ansonsten bringst du ihn halt rüber. Währenddessen Serpentilio ist äh, drin bzw. dran und die anderen laufen rüber. Dann geht ich würde die, an ja. die anderen vorlaufen lassen, sodass sozusagen immer in meinem Reis drin sind, aber sozusagen ähm, die fünf Schritt Vorsprung haben sozusagen, dass diese Zone sozusagen, äh, dass sie sich an die Leute ranschleichen können, aber die Zone die Leute nicht direkt erreicht, hat. Äh, wie wie wollt, wollt ihr durch den Haupteingang oder? Ich gedacht, oder? Ja, du hast gesagt, dass sie an den Fenstern stehen und abgelenkt sind. Das heißt, durch den Haupteingang müsste eigentlich gut sein, weil wir ihnen dann in den Rücken fallen können. Und es besteht natürlich noch die Möglichkeit, dass da andere Leute sind, die nicht am Fenster stehen. Äh, Diamantus deutet einmal aufs Dach rauf mit den Daumen und baut äh, schaut er fragend. Also ich signalisiere ihm später, weil wir erst die im Gebäude ausschalten wollen. Die sind ja nicht im Gebäude, die sind am Gebäude dran, von außen an der nee, Fassade. Die, sind, die, die, nein, die, die gucken durch die Fenster. Gebäude, die sind im Gebäude, gucken durch die Fenster nach draußen. Achso, ich dachte, die, die stehen vor hier und schauen dann. Die Ritualplatz weg. Ja, dann die schauen von draußen zum Ritualplatz. Okay, ja, dann äh, alles klar. Dann ja, macht das Sinn. Dann rein. Wie gesagt, ich lasse ihn acht Schritt Vorsprung etwa, damit wir ja, zwei Meter an der haben. Dann dürft ihr mal eine Sinneschärfeprobe machen, beziehungsweise Gefahreninstinkt, falls ihr habt. Es ist äh, weniger Sehen, es ist mehr Riechen. Das Problem ist auch, dass ihr selber nicht hören könnt. Weil also jemand Geruchssinn äh, Ge Ge Ge Geruch Geruch hat. Sulamin hat so ein Kribbeln in ihrem... Ähm, unbestimmtes... Es ist halt der Gefahreninstinkt, so ein unbestimmtes Kribbeln, was von hinter dir ausgeht. Während du Dann über den Platz überläufst. Dann stockt sie und dreht sich um. Ja, du bleibst direkt in der Mitte des Platzes stehen. Ganz äh, natürlich auch die anderen, wenn du magst, äh, anhalten. Du siehst zumindest, dass hinter dem Tempel auf der Rückseite ein großes petagramm eingezeichnet ist aus Blut. Ja, noch einige äh, leer gelutschte Hüllen menschlichen äh, Fleisches, die daneben liegen, und eine gewaltige große Flugschlange, ein Karakiel, der. Euch nun anstarrt und sein Maul weit aufgerissen hat. Ich signalisiere zurück. Okay, ich muss mal Sinneschärfe würfeln, ob ich das mitbekomme, weil ich laufe ja nach vorne. Ich habe so schlecht gewürfelt. Ja, ist okay. Weißt du was? Dann bist du ich auch. Ich krieg das nicht hiermit. Äh, ich gehe einfach bist, weiter. Dann, dann du singst weiter. uns gerade was vor. Hm? Was ist denn mit den anderen? Abel das ja, Sinnschärfe, Der kann stehen geblieben sein. Diamantes. W würfel, mal. Diamantes würfel mal hoch oder tief? Hoch oder tief? Ich sag hoch. Was es? ja müsste ne? Ja, es ist tief. Müsste es nicht Zulamin ein leichtes sein, zumindest zwei von denen einfach mal am Arm zu packen? Vor allem Sulamin läuft ja vor mir. Ich muss ja ihre Handzeichen sehen eigentlich, oder? Also du ja, aber ich lauf vermutlich mit dem Handzeichen vor. Okay, Antis okay vorn, um dann, okay, ja, dann, also dann packe ich, äh, pack ich Rafim am Arm. Das müsste so, müsste dir möglich sein. Ja, da muss ich auch bei deiner Initiative... Gut, dann, dann passt das. Dann äh, steht ihr immer noch auf der Mitte des Platzes. Ich deute einmal in Richtung Dämon und dann zurück zu Serpentilio. Dreh mich mal zu dem Dämon um. Hat er uns schon. Der hat uns ein Auge gefasst. Du gesehen, auf jeden Fall. Du kannst seine bösartigen schwarzen Pupillen erkennen. Sie sind aufrecht gerichtet und sein Maul ist aufgerissen. Kann ich eine Magiekunde würfeln, wie ein Pentagramm funktioniert? ja, kannst du machen. Weil ich vermutlich keine Ahnung habe, aber vielleicht weiß ich es ja doch. Spezialisierung. Im Moment.